Hättest du jetzt lieber einen Freund, der dich anlügt, um deine Gunst nicht zu verlieren? Oder hättest du lieber gerne einen Freund, der dir immer die Wahrheit sagt, auch wenn es unangenehm ist? Denjenigen, der dir die Wahrheit sagt, den magst du nicht. Aber denjenigen, der dich anlügt in dein Gesicht, den kannst du ertragen. Ich habe jeden Menschen in meinem Leben die Wahrheit gesagt. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Weil immer derjenige, der die Wahrheit sagt, angegriffen wird und nicht die Wahrheit an sich betrachtet oder reflektiert. Und jetzt lebe ich alleine in Portugal. You know what I mean. Weil die Menschen sich um mich herum selbst nicht mehr aushalten weil sie sich selbst belügen müssen, damit sie ihren Alltag bewältigen können. Aber wenn du jemanden in deinem Leben hast, der dich anlügt, damit er weiterhin Vorteile von dir bekommen kann, diese Menschen sind toxic. Für jeden Mensch, mit dem ich in meinem Leben schon zusammen war, war ich das Beste, was jemals passieren konnte, weil ich immer offen und ehrlich bin. Ich habe immer unverblümt meine Wahrheit gesagt.